In diesem Tutorial geht es darum, wie Sie die Termine und Themen finden, die für Ihre Region am relevantesten sind. Hier oben geht's los, da können Sie zuallererst die Top-Termine rauslöschen, denn Sie wollen ja alle Termine finden. Am rechten Rand geht es dann weiter zu Filter anpassen, wo Sie dann Ihr Suchprofil einstellen. Wenn Sie zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet sitzen, dann sind wahrscheinlich Regionen für Sie relevant, wie Hessen, und Rheinland-Pfalz und Saarland. An dieser Stelle konnten Sie früher das Landesbüro auswählen. Das ist jetzt anders. Jetzt haben Sie die Wahl zwischen allen 16 Bundesländern einzeln. Allerdings, Termine, die Sie auf diese Weise finden, müssen nicht unbedingt auch dort stattfinden. Das merken Sie dann, wenn Sie die Relevanz anpassen. Da haben Sie die Wahl zwischen International. Da geht es um Termine, die auch über die Grenzen Deutschlands hinweg Relevanz haben oder auch nur eine Bedeutung für ganz Deutschland haben oder sich wirklich nur auf die Region beziehen. Bei International kann es deswegen sein, dass Sie auch Termine finden, die wie hier in Paris stattfinden, aber trotzdem eine Relevanz für Rheinland-Pfalz und Hessen haben. Sie können die Filter auch noch weiter anpassen, etwa wenn Sie sich nur für Termine interessieren, die aus dem Bereich Politik, Wirtschaft oder Panorama sind. Und wenn Sie wirklich nur einen Termin in einem bestimmten Ort finden, hilft Ihnen hier der Veranstaltungsort, das Ortsstichwort weiter. Da geben wir einmal Frankfurt am Main ein und dann sehen Sie, dass Sie dann entsprechende Termine finden, die alle Kriterien einschließen. Wenn Sie dann irgendwann zufrieden sind mit Ihrer Auswahl, hier oben können Sie dann noch ungewollte Einstellungen wieder löschen. Gehen Sie auf Filter speichern. Dann werden Sie noch nach einem Namen gefragt. Da bietet sich in diesem Fall rein mein Gebiet an. Sie können sich benachrichtigen lassen via dpa-ID-App oder per E-Mail. Dann klicken Sie auf speichern. Und am linken Rand erscheint dann der Filter und noch ein Tipp, wenn Sie hier oben rechts klicken, können Sie noch die Ansicht ändern. Da haben Sie die Wahl zwischen der Tagesansicht, wo Sie dann vor und zurück durch die Tage springen können, die 5 tages und dann zu guter Letzt die Monatsansicht. Und zum Schluss, wenn Sie wieder auf Liste gehen, können Sie hier noch den Suchzeitraum eingrenzen, ohne Einschränkungen sucht in der Vergangenheit und der Zukunft oder Sie können auch ab einem bestimmten Datum oder die letzten 30 Tage suchen.